Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniro lp und ich bin Metal Mario Master. Und wir begrüßen euch zurück zu Resident Evil 5. Oh. Ja, machen wir weiter. Wir haben, äh, wir haben die Marshlands abgeschlossen. Hm. Und ich bin mir nicht genau sicher, was von der Level jetzt noch kommt, aber sobald ich die sehe, werden mir wahrscheinlich wieder einfallen. Ich, äh, wenn ich jetzt sagen würde, ich glaube, dass irgendwie eine Mine kommt, es dürfte jetzt eine Mine kommen. <lacht> Weil Und wir sind ja irgendwie äh, auf dem Weg zu einem ne, Ölfeld oder so, ne? Die Hinrichtungsstätte. Einladen. Wollte ich gerade sagen. Du nimmst mir die Worte aus dem Mund. Ach, ich weiß. Ich weiß, auch ich, weiß womit so ich, so, ich. So, ich habe meine Waffen übrigens auch neu, neu sortiert. Das heißt, auf je auf je, jedem ist Steuerkreuz ist eine Waffe. Wow. Das will auch ein bisschen was übrig. Ich will auch ein bisschen was kaputt machen. Nein, erstmal bestaunen wir hier die Szenerie. Oh. Cool. Cool. Cool. <lacht> so, hier Warte steht, Moment. ja alle gerade perfekt. Ja. Warte. Pong. ein tiefschlag schlagen, oh, fallen fallen in den Hintern. Oh, der ist reingefallen, oder ist untergefallen Ja, der ist ins Wasser gefallen. Nein. Da kommt schon den nächsten. So, und nein, Das, das wäre jetzt ein Emblem gewesen. Hm, halt schon? Nee, ich, ich habe es halt gedacht, dass es, das als wäre. Es war aber kein Es war nur ein schussloch Hier. Endlich. Jetzt kann ich auch mal was kaputt machen. Da steht noch einer. Macht überhaupt nichts. Hat so ein Sack auf dem Kopf, deswegen sieht er nichts. Äh. Hört auf euch einfach so, Plastikbeutel, so beutel über den Kopf zu stecken. Warte, Erstens, der hab... ist voll aus der Mode und, und zweitens sieht es auch echt nicht gut aus. Das, äh, das sagen euch zwei, zwei Typen. Typen, die von Mode noch nicht mal Ahnung haben. Ja, lache, denke mal drüber nach. Ich habe nur einmal geschossen und sie leider zwei, zwei Kohlen nach. Äh -äh. Brandgranate. Brandgranate! Nicht mit. Mehr Einheimische. Mehr zum Töten. Können die auch sprengen? Das sind ja richtige Jobmans. Mhm. Einige sind, sind bei mir einfach am Verschwinden, wenn sie darüber, wenn die darüber springen. Und bei mir sind sie jetzt gerade oh. ins Wasser gefallen. Hinter, hinter uns, hinter uns. den gesehen aber <lacht> also nicht mich aufgespießt wurde so wie ich die erledigt habe als ich runtergesprungen bin ganz richtig ja das war ziemlich cool <lacht> Und das ja, haben oh. ja, hier, sie haben es hinter sich da kommen wir nicht weiter Glaube ich, kann das Floß mit der Kurbel bewegen? Ich warte bis Cheva auf dem Floh steht. Na gut, dann mache ich, mach ich das mal. Wie mache ich da <lacht> da. hm. oh Gott, das? ich da reden? Da Gott, da bin ich gut ausgehen. So, erstmal, äh, hin. Oh Gott, ähm, ja, all meine Finger sind jetzt auf meinen Tasten. Oder mit den Dings. Mit Tastatur und so. Das ist immer so eine Sache hier mit mir. Ah. Hättest du mal gern, was? Ja, <lacht> im Wasser. Kommst du gar nicht hin? Äh, äh. Kurbel schneller mit deinen starken Armen. Ich versuch's doch verdammt. Ich, das ist ich, echt eine schwere Kurbel. Go, go. Stop it! <lacht> Stop. Go, go. Ich mach doch schon so schnell, ich kann. Okay, du kannst rübergehen. So, ich lasse es los so gibt es immer nur so zwei kombinationen von knöpfen die ich drücken muss ich habe äh, ich, ich habe ein paar mehr tatsächlich ich muss immer entweder a und d oder f und v drücken und so mitten im geschehen ist das manchmal ganz schön schwierig die Ja habe ich alle meine Finger auf der Tastatur gehabt. <lacht> Wissen du jetzt gerade. Bin immer noch da, wo ich hingegangen bin. Kommst du überhaupt wieder zurück? da! Es ist so cool. Ja. Hier. So, warte. Was ist? What? Was? What? What? What? What? Was? Warte. Warte. Nimm Feuerwein Rubin, ein feuerroter Rubin. Feuerroter. Ja. Ein Alpha Saphir. So. Nein, steht nur hey. L. Ah. <lacht> Oh, ich Gold gefunden im Gras, im hohen Gras. Ich hoffe mal jetzt nicht, dass das ein Encounter kommt. Ah, pass auf. Mhm. Oh. oh, hast du auch eingefunden? Nice. Ein was? Ah, ein wildes Rettern. Ja. Ein Ei verlassen. Ja. Rettung wurde besiegt. Daniro er erhält so und so viel Erfahrungspunkte. Ich habe mehr erst gefunden. Hier riecht es noch Medizin. Sein an. wo ich eine schlange ja. ah, hier ist ein rettern wildes rettern habe ich verloren ist mir auch egal und granate nice. hinter dir Hä? Hä? Huh. Oh. Oh, ein braunes ei oh, ein braunes ei ich kann sich mitnehmen Mist. Nein, ich habe nur ein weißes. Dann ist das ist das weiße. eine Brandgranate. Eine Brandgranate habe ich auch gefunden. Ja, ich kann. Mal, oder Brandgranaten Moment. kannst du einsammeln. Was ist da welche? Mit? So, ah. jetzt kann ich das braune ein mitnehmen. Wo sind die Brandgranate? Ja. Ich habe eine Granate gefunden. Yeah! Ja, nicht. Oh. Hm. Looks like Ja, yeah. yeah. Oh nein, das Ölfeld! Warte. Oh. Was ist los? Es ist wieder einer dieser Tage. und Ich sehe da was. Bin <lacht> ich einfach so mit meinen Stil auch so? Dahin zoome, wenn du da ein Ölbad nimmst. Ja. Warte, warte, Moment. Ah, I'm yeah. Gonna, I'm gonna pee on you. Yes, I do. Und es ist my nicht hair? das, wo das aussieht. Ich, lass mich mal in Ruhe, eine Dusche nehmen. Hat man denn hier nirgendswo seine Ruhe? Come Mensch! Genug gebadet, weitergehen. Moment mal, müsste ich jetzt nicht eigentlich in, in Flammen aufgehen, weil, weil ich gerade das Feuer berührt habe? <lacht> uh, oh Gott, ich glaube das öl das wird jetzt nochmal richtig schlimm. Ach, what? Ich meine, dass ja auch irgendwie ein Kettensägentyp ist. Ach, passt. Hat daserving. Das ich knapp klein. Ja. Ich stehe in ab. So wir den aber erstmal erreichen. Ja, ich pack das hin. Mann, hat der ja ein langes Rohr. Mann, hat der ja langes Haar. Oh! Oh, passt oh. oh. schon. Oh. Wir sind da drüben damit. Tüner mit. Oh, ich da. No. oh, da habe ich schreien gehört. Damm, oh, oh, weg. weg. Nee, ich ich habe keinen Platz. So, ich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 Uh Aua. Hier ist noch. Come on! Come Ja oben! Hier ist noch Schrot, eine Schrot, nur Schrotmunition. Kannst du bestimmt mitnehmen. Was soll ich wieder mit dem Schrot? <lacht> <lacht> Hab's, hab, hab's Feuer, hab's Feuer, ausgemacht. Okay, wo sind die? Da. Oh wer weckt sie? Äh. Oh, der war gut ausgeführt. Das war gut, ne? Ja. Äh. Hinter dir. Oh. Äh. Huah. Huah. Na, wer will denn nicht? sofort den Kopf verlieren. Ich schätze mal, er hat den Kopf bei der Sache verloren. Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Hm. hm. Warte mal, warum ist mal... So, ja, warte... Ach, da, da, da ist so. Da ist das so ein... Na, na, aber jetzt ist eine Kurbel. Ja. Aber wie kommen wir da ran? Äh, muss einen runter und dann kannst du da. da. Äh. Ne, warte, da kommt sie gar ah, nicht ja. hin. Ja, doch, doch doch doch doch doch doch doch ich bin schon nee. noch... nee, das ist blockiert auf der anderen Seite ja, ist von der anderen Seite verriegelt Scheiße Scheiße ja, ich weiß wie man reinkommt aber das war schon gerade richtig auf oh meinen Weg finde ich doch nie wieder zurück ich habe doch so einen grottigen Orientierungssinn Erinnert mich irgendwie daran, als wir Mario und Luigi Superstar Saga gespielt haben. Wer soll rüber gehen? Okay. Ich fürchte. Komm mal. Kann. Hallo. da, Oh nein. Nicht schon wieder. Komm auch mal rüber. Da äh. ja, sind noch ein paar Sachen, die du einsammeln kannst. Was ist der hinter mir? Was? Ne, der ist bei mir. Oh, der ist bei dir. Oh, mein Gott. Ich ignoriere mal die Sachen hier. Da. Da. Also. Komm rüber. Da. Yippie! Wer ist er denn? Ist er hinter mir ja? Ja, er ist hinter dir hierher. Ja. Weil ich bin ja gerade jetzt gekommen Haha, ich bin aber weg. Haha. Ha, ha. so, dann mache mal das hier. ist er denn jetzt überhaupt? So, den Weg habe ich schon mal frei gemacht. Oha, da ist er! Ich bin auch hier. doch Gott, der ist auch bei mir. Ähm, ich gehe mal weg. Oh, ich kann ja nicht weg. Wir sind zwei! Ja. Oh mein Gott. Okay, hat sie nicht gesehen? Ja doch! Okay, oh nein, ich konnte die Mini ja nicht aufsammeln. Okay, ich glaube der eine ist auf dich los. Äh, uh, ja. Der ignoriert mich. Bist du bist oh. so. Oh, das ist auch viel lustiger mit zwei Leuten ja. Oh nein. Vorsicht, hinter dir, hinter dir. Ja, ja, ja. Und da kommen auch noch Leute. Ihr habt keine Zeit, um irgendwie Waffen zu wechseln oder so. Ähm, ich gehe mal nach oben. Nein, der ist auch hier hochgekommen. Okay, die sind beide hier oben. Wo oh, bist du? Ah. <lacht> da bist du auf der Karte, ich sehe dich. Ich bring mal ein paar Freunde mit, ne? Ja, ne? Das ist ja nett. Nein, geh mir auf den Weg! Nein! Nein, nein, nein! Normale Typ ist mir im Weg gekommen, So, da kann ich wenigstens das Ei wegpacken. Ja. Ich werde auch das Ei entfernen. Und Ich werde die Granaten mitnehmen. Und ich denke mal, mal für die Typen ist äh, die Magnum gar nicht mal so scheiße. Ja. Deswegen werde ich mal hm. ich muss einfach beide triggern. <lacht> Und da ist viel Lust Ja, <lacht> man kann ja auch, glaube ich, einzeln, glaube ich, erledigen. Ja, das ist auch so. Ist auch generell besser. Ich habe nicht genug Geld. Ähm, ich tue die. Äh, Kanaten mal raus, nimm die Magnum mit. und Ich muss auch noch eine Waffe ablegen. Ich tue die Schutzweste weg. Ja, ich bin jetzt sehr mutig. Mhm. Bin bereit. Ja. Warte, Moment. Moment. Moment, Moment. Na. Ja. Äh, ich kann es nicht verbessern. die Magnum? Ja, ich, ich will die ich will die Magnum verbessern. Ich verkauf die sechs Käfer. Verbessern. Mehr Feuerkraft. Noch mehr Feuerkraft! So. jetzt bin ich bereit. Na gut. Alles gezeichnet. Ja, jetzt müssen wir leider. Ja, jetzt müssen wir wieder von vorne anfangen. Ja, hat mich auf mich, der hat auf mich gezeigt. Kann das wagen? Was? Was? Ich bin, bin erlebt. Was sind so? Das ist mein der zeigt einfach auf mich man zeigt dich mit nacken auf angezogene leute äh. ich weiß ja nicht warum du da darunter springst ich bin ja noch bei in sicherheit alles ja, äh. oh, down Nein, ich habe den dann getroffen ich komme ah. okay. okay. jetzt maschinengewehr munition ja ich, ja, ich habe keinen platz mehr noch mann wofür hast du eigentlich platz? ich habe einfach zu große hosentaschen immer die blendgranate hm. also was hier komm mal her. Hm? Nee, dann hast du ja immer noch keinen platz ich könnte dir die Pistole Munition geben, dann hast du 50 und die könntest du mir dann geben, dann kannst du die MG Munition nehmen. Ja, gut, machen wir so. Warte, ich gebe dir die. Ja, ja, oder gibt mir yep. auch. Jetzt kannst du das, ja. Okay, äh, ach nee, nicht. Äh, wir kommen aber nach hinten. Ach ja. Muss man wieder rüberschwingen. Ja, so müssen wir alles wieder hier wieder ausmachen. Wir wissen ihr nicht, wie gefährlich das hier ist? Ich könnte halt niemals auf, auf so einer Raffinerie arbeiten. nee, nee das wäre wär, wär viel zu gefährlich. Im Aller, was da wieder alles passieren kann. Ich glaube, ich sollte uns beide heim, bevor wir anfangen. Ja, ist eine gute Idee. Hm sind du? Ist du? Ja, oben. ja, ja, ja! ja. ja, ja, ja. So, mal hin und sprühe ich beide mal mit dieser Substanz ein. So, warte, Moment, da gebe ich dir auch diese Substanz und dann gehe ich mal darüber. Ja. Ich wer hier. Dann warte ich mal auf unserem ersten Gast. Moment. Okay. Ich warte. Ja. Ja. Oh, der triggert sich noch nicht. Der triggert, glaube ich, erst später. Erstmal kommen die jetzt hier. ich yep. ja. Oh. Geh mir nicht drauf. Bin ich in deine Nähe. Warum ballert nur einer auf dich? Ich... Ich hab keinen Platz! Das ist ein Subwooyen! Ranne, nein, nein, den I got a chainsaw! <laughs> <whee! laughs> Oh, da ist der nächste. Oh, da ist der andere. war Jetzt <lacht> ah, genau da. Wo okay, ich gerade rennen, rennen, Gott. rennen, jetzt, richtig die rennen, aus. rennen, hier. Yeah. Oh, Oh, oh äh. Oh Gott, du bist du, ah, Da bist du. Ich kann alleine nicht helfen, ich habe meinen eigenen Kollegen hier. Oh oh, nein, nein, nein, ich bin so nicht so gut. Ah. Oh. Nein. Ich musste nachladen. Hm. <lacht> Und dann kriegt er dich. Ja. Warte, ich gebe dir erstmal die Pistolenmunition. Mhm. Ausgezeichnet. Ich muss auch eine Waffe weg tun. Ich tue mal das Sniper mal weg. Ich merke schon, das wird wieder ein langer Part. Und Ach ich werde Mann. die Ladegeschwindigkeit. Ich werde die Ladegeschwindigkeit mal wieder runterdrehen so meine fistur schon von hoch überlad. Ich das glaube nicht ob das schon irgendwie machbar ist zu diesem zeitpunkt Weil ich ja, habe das Spiel ich schon mal gespielt deswegen kann ich schon alles maximum hochballen ich glaube du musst kannst immer nur bis zum bestimmten punkt erstmal ja ich kann kann nur bis zum bestimmten punkt so. deswegen weiß ich nicht wie weit ich hier hochballen sollte war halt irgendwie unfair wir ist doch egal Okay, ich bin bereit. Ich bin auch bereit. Wir sind beide okay. bereit. Okay. Wir sind bereit. Na Merken schon, es wird wieder ein langer Part, Freunde. Also habt ihr mehr zum gucken. Ja. Erstmal bin ich hier. So. kommen Der geht schon komm, wieder. Runter. Damit die, get <lacht> die getriggert werden. Das kann man um, hier oben ist zum ein Beispiel einer. Boom. habe ich nicht. Boom. Getroffen. Boom. Boom. Boom. jetzt gehen sie weg. Da. Hier hat von schon wo alles erledigt. Ja. Nein, da ist einer. Warum denn nicht? Oh, ich habe grünes Kraut. Aber kein Platz Da also fürs grüne Kraut habe ich Platz. Aufschließen. Jetzt habe ich sogar Platz für die Granate. Jetzt habe ich aber keinen Platz mehr. So, jetzt mal wieder voll ausdrehen. Hm. Oh, granate äh, Blendgranate, Brandgranate, weg gebe ich dir mal ne ich habe gerade hey, weggeworfen ich wollte die schrotfinden munition haben dreh dreh dreh dreh Und dreh dreh. Ja, dreh schneller jetzt schießt sie kaputt warte das kommt fast dann muss ich kaputt machen nein ich schieße an der Rest. Noch mehr, ist hier noch mehr? Ja, ah, das, ist noch, noch einer. aber noch drei vier. So, äh. so. werde schon mal die Magnum ausrüsten. Dann gehe ich mal in den ersten an. Warte Moment. Soll ich uns heilen? Äh, ja, mir wäre nicht schlecht. Okay. Heilen uns bitte erstmal. Oder ich kann noch. Hm, ah. Ja warte Moment, ich habe mehr Safe-Spray. Das ist, das ist wertvoller als als ein gr grün rotes Kraut. Okay, das kann mir Thanks. die. die Thanks. Bitte sagt mir jetzt den Lied, oder? Hm. Ach, der geht ja in, in den anderen schon triggern. Ja. Aber ich kann meinen hier ja. ja auch triggern. Ja. ja. Uh! Dann machen wir mal professioneller. Ja. Ja gut dann bleibe ich mal hier und trigger den anderen nicht ich nur wissen oder andere ist ja, natürlich zu mir kommt jetzt hat ein problem weil ich kann mich hier nicht bewegen der erste der kommt zu mir ja ich sehe es ja und da ist er auch schon schießt ah, ja, dann auch ab immer weg ich sehe nichts müssen wir auch greifen können. ist <lacht> da oh, Alles klar. Wuhu. Warte, ich lade nach. Ich komme auch wieder in die Mitte. Aber warte, da kommt mehr. Oh, ich, kann oh, ich kann die Katze nicht überspringen, das ist doch viel besser. Ja. Hm. Lade nach! oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Was? Was? Was? Ich dachte, deiner war noch nicht tot. Was? Meine war... Oh mein <lacht> Gott, der war doch tot! Der war tot! Ich habe es genau gesehen! Das zählte nicht! Das kommt nicht ins Best of rein! Das zählte nicht! Geil. Gar nicht geil! Wie schön! <lacht> man ich schon gewollt warum kommt der zweite auf einmal ja so ich habe den gar nicht ich habe den gar nicht gesehen ich habe den getötet ich habe den sogar das armband abgenommen ja und das hat er dir übergenommen ja dann hat er hat ihm nicht, gesch nicht geschmeckt nein aber das ist mir egal Ah, jetzt hat er sich doch verwandelt ah. erzählt euch ey ich bin gerade richtig angepisst euch mann spielt sauer <lacht> oh, hinter der kommt einer ich bin gerade so richtig süß sauer ey. so richtig agent, ey. Oh. ich bin jetzt chris äh, rambo ich habe den hier volle möhre mit meiner magnum hier, hier bedient der fällt vor mir um. Ich habe ihn dann abgenommen. Und dann steht er auf einmal hinter mir. Ohne dass ich dann überhaupt merke. Und dann respawnt er einfach. Ja, ne? Wir müssen erst das ausmachen, damit wir überhaupt hinkommen. Ja. Aua. What? Wer haben mich getroffen? Oh, jetzt ein Käfer. Ah. Käfer. <lacht> <lacht> da. Oh, roll, roll darüber und, und verreckt. Ja. Nee. Ja. Wir, wir, ja, nee. <lacht> wir sind auch hier. Ja. Und jetzt rollt Was ihr aber. einfach darüber und stirbt. einfach jetzt die Zigarette ausgestanden. Ja doch, doch, ich gar nicht. Äh, ich habe ich hab noch zwei Plätze frei, danke schön. Ich glaube, glaube, wir sollen soll es uns jetzt schon mal heilen. Ja. Oh, jetzt ein Kraut. Kraut. Oh, Kraut? Thanks for the help. Thanks. So wieder aufteilen. Du machst den einen und ich nehme den anderen. Ah, jetzt doch Gewehrmuseln kannst du mitnehmen. Hm. Ey, das, das meiner, der gehört mir. Du kannst auch erwarten warten und den abschließen. Ich habe nicht genügend Sniper Munition. Oh. Und außerdem habe hab ich mich die weggenommen. Du wirst mal den erlegen, bevor wir den anderen erledigen Ey, warte. Hui. Also, yep. Dann gebe ich dir Rückenfeuer. Ja. <lacht> dann wir statt hier, aber ja, Ich habe. dann auf dich los, ne? Ja, die geht, der geht auch nicht. Der will gleich kommen. Oh. Er kommt gleich. Dann komme ich auch. Da ist er auch schon. Und dann haben wir den kaputt? Geht mir in Deckung? Oh, ist schon tot. Ist, ist ist Au down außer er ist nicht tot. so. ist schon ein Ding gedreht Nee. steht er auf nein also jetzt steht er auf er steht auf ich steht auf das mal los aber zu spät losgelassen ja. <lacht> nein was <lacht> also Steht, er, äh, steht dann auch wenn man am rad dreht okay ich, ich wusste nicht ob ich jetzt noch weiter durchdrehen soll oder ob ich loslassen soll habe ich zu spät losgelassen jetzt sofort loslassen oder okay, also so wahrscheinlich runter oh Mann, ich habe noch, hab noch eine bessere idee erstmal wieder erstmal müssen wir wieder den part erreichen ja so diesmal haben wir es. Keine Sorge. Meinst du? Ja, außer wir verrecken auf übelste Weise. Dann haben Hier wir Jetzt noch Gewehrmunition. So. Wir erledigen erstmal jetzt einen typen nach dem anderen. Ja. Es, ich glaube, dass es nämlich ziemlich dumm ist, wenn, wenn wir uns mit beiden gleichzeitig anlegen. Ja, am Anfang habe ich die beide absichtlich getriggert. Einfach nur, weil ich dachte, der wäre witziger. <lacht> aber anscheinend sind ein bisschen zu ja. so schwierig für uns. Ja, vor allen Dingen äh, für, für so einen Nubi wie mich in diesem Spiel. So, wo ist der Käfer? Ich gar ein Da ist war der ein Käfer. Käfer. Also da ist ein okay. Käfer. Da ist ein Käfer. Da, das ist Gold. Gold, Gold, Gold, Gold, Gold, Gold. Ja, Hä? Das hier. ist doch nur eine kleine Schatzkiste aus Plastik. Plastik. Die oh, Mr. Craft, die sind ja schon wieder ganz verschwitzt. <lacht> oh, ui. Nein, ich treffe die ganze Zeit Gitter. Warum Nein, jetzt du das Gitter. <lacht> Aua! Ihr verdammten Afrikaner! Ne. Aha. Na, boah. Ich bin, ich bin gerade ein bisschen piss. es tut mir leid. Hm. Warte mal hm. Du hast auch kein Piss. Nee, nicht wirklich. Hm. Aber heilen uns erstmal. Erstmal heilen. Ach ja, dann ich So ziehe ich den Hebel. Ich leg den Hebel um und dann gehe ich rüber. Na ja, dann ziehe ich äh, den Hebel rum na. und dann komme ich rüber. Ja machen wir dann, dann töten wir den dann drehst du am rad und dann ja. töten wir ihn erneut ja und dann kommt mein masterplan ja jetzt alles so abläuft nicht mehr halt vorstellen natürlich so, ich komme rüber nach oh, keine Der ist down. So. Okay. Dreh jetzt am Rad. Das ist keine Angst meines Plans, aber wenn sie mich auf nah nehmen. Okay, ich stehe wieder auf die mine ist getriggert aber der ist nicht aufgestanden das gibt's doch nicht ey. okay wir haben wir haben ein checkpoint jetzt ist er aber auch wirklich tot das gibt's jetzt einfach nicht ey. ich habe extra eine mine platziert damit falls der aufsteht hier in die luft dann geht, ja das äh, dann geht die einfach in Luft. Ey. soll ich dich heilen ja kannst du machen Warte. hier okay. So, ah, ah, jetzt haben wir auch erstmal, wir haben jetzt auch einen Checkpoint tatsächlich. Ja. Welche Alter, Alter, das, das, das ist doch echt krank. Hm. So, jetzt gehen wir darüber. Ja, und dann erledigen wir den anderen. So, diesmal gehst du zuerst rüber und dann komme ich. Wo okay. oh, soll ich wieder zuerst rüber gehen? Ich habe ich meine, ich habe die Mark genommen. Ja, egal, ich glaube, da geht erst wenn er versucht die Tür da zu öffnen. Okay, ich kann auch zuerst hier ähm, würde ich sagen, kaum komm, komm erst mal zu mir rüber und drehe ich, äh, dreh ich die Kurbel hier ab. Ja, dann also, dann drehe ich an, den an der Kurbel. Hat. Oh mein Gott, ich kann nicht reden. Hey, und dann kannst du ja die Tür machen. So, Matt. So. Oh, ist er so. aus. Ist gezeichnet. Ja, jetzt. Da kommt er schon. Pass auf, da kommt er untergesprungen. Ja, genau da. <lacht> hier weg oh nein, ich habe keine muni oder oh halt zum nachladen lauf lauf lauf lauf lauf lauf lauf lauf lauf lauf ich habe noch zwei schuss mit am mecknum oh. ich habe keine, ich habe keine Munition, ja Weiß nach mal auf, wenn ah, wir sich das gut außer haben, wenn er noch mal auf da haben wir alles. Ja, ich glaube schon. Mein Gott, ey. obwohl der in seiner Leiche ist, immer noch da. Ja, das ist aber normal. jetzt los. Ja, da kommen noch welche. Oha. Na. Geht Was? uns auf. <lacht> aua! Der liegt noch. Warte, warte, warte. Oh, warte, oh, warte. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Nein, ich wollte eigentlich. eigentlich. ich, oh, ich habe kein Muni. Okay. Uh, what? Ich hab ja, ich hat Dynamit in der Hand. Wisst ihr nicht, dass es gefährlich ist, mit Dynamit rumzuspielen, Kinder? Come on. Okay. Alles nehmen, was nicht Nied und fest ist. Okay. Da kommen wir ja rein. So, ich hoffe, wir haben es auch mal so langsam geschafft. Nee, noch nicht ganz. Ach, du hast noch etwas Magnum -Munition. Nein, ich habe keine Magnum Munition mehr, oh. aber alles verschossen. Und diese beiden Kettensink-Typen. Josh? Shiva. You're alive. Are you okay? What? Well, how did you get here? We were at the port when we were attacked. And then, well, I ended up here. Where's the rest of the team? Shit. It's just the three of us now. Why did you not retreat? I mean, we are no match for them? I've got unfinished business. The hard drive containing data on the BOW experiment had a picture inside. The picture was of Chris's friend. A friend? A friend? I'm not leaving until I catch Irving and find out what the hell's going on here. Hey, uh, Jill Valentine. Let's save the chit chat for later. Hello, sir. Oh, nicht anpassen. No touchy. Hurry. Hurry. Oh ja, das Gebiet ist auch ein bisschen nervig. Dieses Elevator, dieses über die elemente kaut kaut ja schon zum augen nachladen was <shrielly> <shrielly> munition also, falls du welche brauchst ja, pro ich immer. Auf ja. dem Heround. We will put him in the ground. Hm. Warte mal, komm mal da rüber? Hä? Wir sind besser. Ich weiß, ich weiß nicht, wie man da hinkommt. Oh mein Gott. Du bist doch jeder Pro in dem Spiel. Ja, ja. Uh -oh. oh, ich noch gar nicht oh ja. hm. einfach an Josh vorbeilaufen. Oh, da ist ein dicker. keine munition für irgendwas okay komm rein rein rein rein rein ah! was ist weg? Ja. was weg was ich hab nicht und was der übrig Ja, Josh, beruhig dich. Beruhig dich, wir sind schon so was gewöhnt hier. Ja. So, warte mal, gib mir mal irgendwann da Munition. Ja, warte. Äh, irgendwann. Und noch gewährleistung die ist gerade nicht so praktisch. Ja, so, bitteschön. Äh. On, ja, warte. warte. Ah, okay. <lacht> ich hab doch schon... Be Oh Mann, ey, ich muss ja echt auf der auf Einladung warten. So viel Zeit muss noch sein, okay? auf move, move. move, move, move. Oh, jetzt, Wie soll man da hinkommen? Keine Ahnung. Siehst ist so dunkel. Mein Gott, ey, wie der Josh redet, ey. Als ob der ein Inder wäre. Ja, das nennt man Akzent. <lacht> ja, Akzent. Ach du gehörst zu uns, warum wollte ich gerade anschießen? Hat er gerade gesagt, Digga, Digga. Hey Digga, hey Digga. Hey Digga, Digga, Digga, Digga. War die Fässer kaputt. Doch wieder eine Mine, was soll ich denn damit? Ist das wie ein Minenarbeiter. Aber Vielleicht schon. Oh, eine brennt Ach, Oh mein Gott. Bleib bei ich. <lacht> das huh. oh ich weiß nicht ich war ich weiß nicht wovon du redest das ist noch ein fass hm. Wenn wir nein, mhm. okay, dann kommt der Mehmet, was ist? Ist es konnte be a penalty aus. Da Ein in die As. Da kommen sie. Da kommen sie alle. Ach, oh, oh, guck mal, wer da kommt. Nein. Juju, Indiens Hassels. Dann also nicht schon wieder. Ich kann es nicht mehr. Josh, beeil dich. Komm mal au. Warte, ich eine Mine. Ja, eine Granate. Hat er die aktiviert? Oh nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, ich hab keinen nein, ich hab keine Wunsch. Ja. ja, wir sollten den Namen treffen. Ah. Oh, das Schnell, schnell, schnell, schnell, schnell, schnell, schnell, weg, weg, weg, we'll go after Irving good okay now there's a talk ahead that is probably where he's going to make his break copy that and josh be careful let's hurry <sighs> <sighs> okay still yet <laughs> Oh, wir sind voll im Heimer. Ja. Kann zwei grüne, ich... Dann zwei grüne du... machen. Ja. Ja, du heilen, ja. oh, weh, wir kriegen jetzt ein Rot irgendwo. So, hast du einen Platz frei? Ich glaube, wir kriegen gleich eine Waffe. Ja, ich habe drei Plätze frei. Okay. Ach, ich habe nur munition Das ist nicht gut. <lacht> <lacht> ich überlasse dir die waffe sie gehört dir ich habe ja schon alle Waffen. ja ich weiß aber trotzdem du brauchst jetzt auch eine waffe wir müsst glaube ich wir müssen auch glaube ich nicht erledigen ich glaube wir haben jetzt hier ein bisschen zeitdruck außer ich krieg hier Money. ja muni ja etwas schuss aus Pistolenmunition. munition ich habe fünf schuss warte warte Das ist Schussmunition. Okay. Ah. Will da irgendwie nicht durchgehen. Nein, nein, nein, nein, nein, ich will da nicht durchgehen. Hm. Mal jetzt gucken, was wir wieder so was haben. Was wir hier? Maschinengewehr. Meins. Kann ich direkt nachladen. 97 Schuss. So oh, Junge, ey. Handgranate. Schienengewehr. Mehr zum Nachladen. Was jetzt so? Oh nein. Wait. Ich hasse Oh, wollt ihr mich verarschen? Sheva, I'm ja, ein bisschen im Zeitdruck. Aber... Ja, weil glaube ich die ganze Raffinerie jetzt ja hier in die Luft fliegt, ne? Ja, aber ja, so viel Zeit jetzt. muss sein. Hier ist ein Emblem. Ja, so viel Zeit muss sein. Okay. Au. und ein ist eine waffe oh, und sterbe glaube ich glaube dass das was im hals stecken geblieben ist an den gold ist das. Uh. und Goldbahn? gold gold gold gold gold gold gold ja, geht mehr aus dem weg ja, ich glaube wir müssen uns beeilen da schaffen wir nicht mehr zeitmäßig. Aber schauen. Ah oh Gott! Oh, ich habe ja keine Shorts oh, halt. Aus dem Weg! Wir müssen da durch! Wir sind Ärzte! Ist wir irgendwas drinne? Nein. So, oh. Nein! Oh, da war eine Mine. <lacht> Ach komm, gehen wir einfach weiter. Oh Countdown, verdammt! Ich hab's. Okay. Bin zu gierig. <lacht> Muss nachladen. Hier ist auch nichts drin. Da ist auch nichts. Okay, dann weiter. Ach, weiter. Da, da liegt Position. Schalte drauf. Ach, okay. Jetzt noch beschauen. Oh. We must go. We must go. Da habe ich gedacht, hier müssen wir eine Waffe holen. So? anscheinend nicht. Auf 3000 Gold. Ja ja. Damit können wir wachen. Auf! Ja. Oh, oh Mann. Was war super entscheidend für das Gut? Ja. Ja jetzt haben wir es. Boah, Mann, ey, war das ein langes Kapitel? 48 Minuten haben wir dafür gebraucht. Das halte ich für ein Gericht. Wir können die Akte Schelma Aloma im Archiv äh, einsehen. Hey, das bin ich. Ja. Und vorhin war aber die Akte Chris Redfield. Das bin ich. Kann ich wieder Munition kriegen? Ja. Yeah. Täterhöhe. Munition. Ja. Yeah. Oh Mann, ey. Oh. Kapazität, Pistole erhöht, verbessern, oh. <lacht> Magnum, 7 Schuss, let's go. Gut, dann war das aber für diese Folge. Ja. Und in der nächsten Folge ja. geht's dann weiter mit dem weiter. Abenteuer in Resident Evil. Ja, bis zum nächsten Mal und ciao. Ciao, oh. ciao, auch. <lacht>